Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar -Talk mit Nora Tschirner. Tag. Teil 2 sind wir jetzt, Nora? Mhm. Okay, dann verhalte ich mich Teil 2 entsprechend. Ja. Was auch immer das World heißt. Famous Assoziationsspiel. Mhm. Was ist das? Das ist, wo man sowas Assoziationsmäßiges spielt. Korrekt. Du sagst ein Wort, ich sag, ich sag, was mir einfällt. Und man muss es knapp machen. Aber ich kann es nie knapp. Aber ich versuch's. Wissen tust du gar nichts. Du assoziierst einfach. Ins Blaue hinein. Keiner stoppt mit. Pass auf. Erster Begriff. Heimat. Ich bin in so einer Tabustimmung. Heimat. Boah, äh. Hirsch. <lacht> <lacht> tut mir total leid. Ich bin voll völkisch. <lacht> Hirsch. Hirsch. Heimat. Der Hirsch. Oh. Nicht das nordamerikanische Streifenhördchen, sondern der Hirsch. Du hast jetzt auch noch einen Schäferhund neu ich im hab Ich habe einen deutschen Schäferhund, aber einen schwarzen. Gott sei Dank. <lacht> so. Okay. Das ist wirklich krass, dass ich die einzigen beiden Hunde, die ich in im Leben hatte, waren Dackel und Schäferhund. Das ist ganz egal. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ein Hirsch. Ja, so weiter. Gut. Führer. Hitler! <lacht> also ein gar nicht das nächste Wort, Führer. Okay, entschuldige dann. Ja, dann sag doch mal. So ähnlich. MTV. Amerikanische imperialistische Dreckstüssel! Yes. <lacht> äh, MTV. Äh, oh, irgendwie Heimat. Irisch. <lacht> schon, schon so Spiel, Spielwiese irgendwie spielen. Und auch echt ein bisschen zu Hause auch. So. Tatort? Vorbei. <lacht> oh, there, I said it. Vorbei. Hm? Mhm. Mhm. Mhm. ich muss knapp antworten sorry monika Ach, äh, monika ja F äh, liebe äh, diät äh, irgendwie äh, 90er <lacht> auserzählt fertig Selbsthilfebücher? Ähm... Äh, gut, mag ich gern. Aber ich habe ähm, geil knapp ich jetzt wirklich versuchen nach diesem Hirsch immer nur noch so eine Silbe zu machen. Das ist mir noch nie gelungen bei so einem Spiel. Ähm, ich mag das tatsächlich, da muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen... Schon gerne, weil... Ich glaube, das wichtig ist, ähm, bei Konzepten auch Formulierungen zu finden, die einem selber was helfen. Man kann die gleichen Sachen wissen und wissen und immer wieder hören, aber... Manche Leute formulieren das auf andere Sachen. Und ich habe extrem viele Selbsthilfebücher in meinem Leben gelesen. und Guck mich an. Ja. Hirsch. <lacht> oh mein ähm, Gott, ich, hab, ich war hammer an Hirsch gedacht. Das ist wirklich krass. Das merke ich mir. Ich habe gedacht, ich habe keine Themen mehr für die Therapie, aber jetzt äh, muss man nochmal völlig, mal völlig neu noch. denken. <lacht> ähm, Abschied. Vaterland. Nein. Ähm, <lacht> Abschied? Abschied ähm, ähm, total gesellschaftlich unterschätzt. Ähm, viel passiert viel zu viel, meiner Meinung nach, auch im Alltag und wir haben keine Ahnung davon, was das mit dem System macht und tun so, als wären wir da voll gut drin, sind es total nicht und es ist ganz, ganz wenig gelernt, meiner Meinung nach. Jetzt willst du natürlich mehr wissen, aber wir haben heute eine Assoziationsspiel und sind Teil 2. Eigene Grube, nicht. die ich mir hier gegraben ja. habe, merke ich mir aber einfach. Lagerkoller. Noch nicht, nein. <lacht> Geht also noch, ich noch zwei Minuten, wenn Tobi wieder am Kabel blickt vielleicht, aber nee, eigentlich noch läuft's. Dennis, du darfst ruhig laut lachen, nur weil die Tonabteilung bist, heißt nicht, dass... Ja? Drink? <lacht> ich, mache, ich meine, Assoziationsspiel. so Ja. Wasser. Mhm. Pass auf, einen habe ich noch. Ja. Freunde fürs Leben. Ach, also wird mir ums Herz. Das hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir gewünscht. Hätte ich mir gewünscht. Vor vielen Jahren. Gab es es schon, wusste ich nichts von. Hätte ich mir gewünscht. Freunde fürs Leben hätte ich mir gewünscht. als ich meine den Verein jetzt. Ja. Freunde fürs Leben hatte ich glaube ich sogar schon. Aber den konnte ich halt nichts erzählen, weil ich halt Freunde fürs Leben, E.V. Frau nicht kannte. Ne. So. Danke. Bitte. <lacht> Tipptopp, das war doch äh, ein Assoziationsspiel erster Kajüte. Mhm.